Das Safer Internet AT Veranstaltungsservice. Sie suchen Expertinnen und Experten für Veranstaltungen rund um das Thema sichere und verantwortungsvolle Nutzung von digitalen Medien. Dann sind Sie beim Safer Internet AT Veranstaltungsservice richtig. Die EU-Initiative Safer Internet AT bietet Workshops und Vorträge für Kinder ab dem Kindergartenalter, Jugendliche, Eltern, Lehrende, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, Jugendeinrichtungen, Vereine und so weiter. Safer Internet-AT-Workshops finden in ganz Österreich statt. Nicht nur vor Ort, sondern auch online und sie sind individuell gestaltbar. Themen können sein, digitale Medien sicher nutzen, die Basics, Umgang mit sozialen Netzwerken, Cybermobbing und Hass im Netz und digitale Spiele. Ebenso Schutz der Privatsphäre, Selbstdarstellung im Internet, Online-Shopping und Internetbetrug oder Quellenkritik. Häufig sind es ganz konkrete Anliegen, die der Anlass für Safer Internet AT-Workshops sind. Etwa, ich möchte mit meiner Klasse einen Workshop über Hasspostings und die rechtlichen Konsequenzen machen. Was können wir an der Schule gegen Cybermobbing unternehmen? Wir haben jetzt Tablets im Einsatz. Was sind die wichtigsten Safer Internet-Tipps? Was können Eltern tun, um Kinder vom Handy wegzukriegen? Ich suche einen Input zu Social Media und Kommunikationsregeln. Welche Anliegen und Fragen hat Ihre Zielgruppe? Welchen Schwerpunkt möchten Sie setzen? Nutzen Sie die Möglichkeit, die Safer Internet-AT-Workshops und Vorträge individuell zu gestalten. Jährlich führen wir mehr als 3000 Workshops und Vorträge durch. Dabei arbeiten wir mit einem österreichweiten Netzwerk von erfahrenen Trainerinnen und Trainern zusammen, die von uns ausgewählt und laufend fortgebildet werden. Eine Unterrichtseinheit kostet pro Trainerin bzw. Trainer 65 Euro exklusive Steuern. Dazu kommen noch Weg- und Fahrtkosten. Und so funktioniert's. Überlegen Sie sich Ihre Anforderungen und Wünsche. Inspirationen dazu finden Sie hier. Gerne beraten wir Sie dabei. Schicken Sie uns Ihre unverbindliche Veranstaltungsanfrage. Wir vermitteln Ihnen eine passende Referentin bzw. einen passenden Referenten in Ihrer Nähe. Mit dieser Person planen Sie dann direkt und entsprechend ihren Anforderungen ihre Safer Internet .at Veranstaltung. Die Erfahrung zeigt, ein einmaliger Workshop ist ein wichtiger Impuls. Die nachhaltige Wirkung erhöht sich mit vorbereiten und regelmäßigem Auffrischen. Machen Sie deshalb Safer Internet immer wieder zum Thema. Unsere Angebote auf www.saferinternet.at unterstützen Sie dabei. Dort finden Sie kostenlose Unterrichtsmaterialien, Flyer für Jugendliche Elternratgeber, Privatsphäre-Leitfäden, Antworten auf häufig gestellte Fragen, Videos, Quiz und vieles mehr. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.